Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Vortrag äh, Foss in der Cloud. Ähm, mein Name ist Daniel. Mein Name ist Carmen. Und wir kommen von den Bonner Firmen Mundialis und Terrestris und begrüßen euch recht herzlich zu diesem Vortrag. Ähm, ganz kurz zu unseren beiden Firmen. Also das ist äh, ja, ein Gruppenfoto von den beiden Firmen, wir sitzen zusammen. In Bonn und das ist von unserer letzten Klausurtagung. Und die Firma Terrestris beschäftigt sich im Kerngeschäft um das Aufsetzen und Implementieren von Geodateninfrastrukturen und allen verwandten Themen. Und die Firma Mundialis beschäftigt sich hauptsächlich mit Geodatenverarbeitung, jetzt auch viel mit Fernerkundungsdaten. Wir haben auch einen Stand hier auf dem Messe oder in dem Messeabteil. Wenn irgendwelche Fragen zu dem Vortrag oder darüber hinaus sind, kommen Sie einfach gerne mal vorbei. Ähm, ja, worum geht es in diesem Vortrag? Ähm, wir wollen im Prinzip ähm, im ersten Schritt ein bisschen erklären, okay, was ist überhaupt die Cloud, warum sollte man da irgendwelche Dinge tun und wir wollen an einem kurzen Beispiel demonstrieren, ähm, dass wir in Projektgeschäft gemeinsam ähm, durchgeführt haben, umgesetzt haben, ähm, ja, was da im Prinzip so Vor- und Nachteile ähm, drin entstanden sind und dann einen kleinen Ausblick geben und auch Empfehlungen ähm, aussprechen. Ja, das ist im Grunde so das, das Ziel, also wir wollen ähm, ja, unsere Applikation oder unsere Informationen in die Cloud bringen. Und ja, was ist überhaupt die Cloud? Es ist in aller Munde und wenn man jetzt erstmal so eine ganz einfache Definition sich anschaut, ist es erst einmal nichts anderes als eine, ja, eine IT-Infrastruktur, ähm, die nicht lokal auf unseren Rechnern ähm, ja, läuft und im Prinzip über ein weitreichendes Rechnernetz zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, der Austausch im Prinzip, der findet statt über standardisierte Schnittstellen und Protokolle. Warum gehen wir denn in die Cloud? Was hat das denn für Vorteile? Ähm, insbesondere im EU-Bereich und also im Earth Observation-Bereich ähm, ja, merken wir in den letzten Jahren, dass die Geodaten einerseits immer größer werden, einfach durch neuere Sensoren, die zum Beispiel an, also im Bereich der Fernerkundung einfach eingesetzt werden. Die Daten werden größer und auch die zeitliche Frequenz der Daten wird einfach viel höher. Das heißt, es gibt einfach stetig wachsende Geodatenpools und damit auch im Prinzip die Anforderung an die entsprechenden Tools und auch an die Infrastruktur, diese, einfach diese wachsende Datenmenge zu bewältigen, also zu speichern natürlich. Und natürlich wollen wir diese Daten nicht nur speichern, wir wollen natürlich auch diese Daten prozessieren mit diversen Tools. Da kommen wir gleich konkret, welche Tool wir auch benutzen wollen. Und wozu machen wir das alles? Also ein ganz großer Vorteil ist natürlich auch, wenn man das nicht alles bei sich lokal aufbauen möchte, dass man eine äh, Kostenkontrolle hat in dem Sinne, dass man sich nicht ständig um neue Hardware kümmern muss, sondern dass man sich ausrechnen kann mit allen möglichen Rechnern, äh, welche laufenden Kosten man wirklich hat und die auch besser skalieren können, wenn man eben mehr Anforderungen hat, auch die laufenden Kosten besser berechnen zu können. Außerdem muss man sich auch nicht darum sorgen, dass man äh, sich ein Rechenzentrum im Keller aufbaut, was immer weiter wachsen muss, da man auch auf einfach externe Ressourcen zugreifen kann und für die ist das viel einfacher zu skalieren, weil die das eben in viel größerem Maßstab machen. Ja, Außerdem ist es auch noch ein schöner Vorteil, dass man alles so automatisch aufbaut, da wird man eben so ein bisschen ja, nicht direkt gezwungen, aber es macht einfach sehr viel Sinn, dass man alles ganz automatisiert deployen kann. Das macht alles auch viel übertragbarer. Das heißt, es ist auch nicht schwer, dann irgendwie den Anbieter zu wechseln oder es doch selbst zu hosten, weil eben alles übertragbar ist. Und wie setzen wir das um? Welche Konzepte gibt es da? Da gibt es drei verschiedene Konzepte. Das eine nennt sich Infrastructure as a Service. Da geht es darum, wirklich Hardware beziehen zu können als Dienst dann gibt es auch noch Plattform-as-a-Service, wo einfach Plattformen bereitgestellt werden. Und im dritten Punkt Software-as-a-Service. Und in unserem Vortrag konzentrieren wir uns auch auf den dritten Punkt, wie wir unsere Software als Dienst in der Cloud anbieten wollen und nutzen dazu aber auch Infrastructure-as-a-Service selbst, wie wir dann eben die Hardware bekommen können, wo wir unsere Software drauf installieren wollen. Und es gibt jetzt ein Set von Technologien beziehungsweise auch von Tools, die wir eingesetzt haben, die auch in der Regel eingesetzt werden bei solchen Infrastrukturen. Und das Minimalbeispiel oder die minimale abstrakte Einheit, mit der wir uns da auseinandersetzen, ist nun das Docker Image. Damit ist Docker also ein sehr zentrales Tool. Und die Kommunikation findet zwischen den entsprechenden Containern, die dann deployed werden, zum Beispiel per HTTP statt. Und wichtig ist im Grunde, dass wir natürlich auch diverse Informationen, die dann in diesen ganzen Teilen der Applikation laufen, dass da auch gewisse Informationen getauscht werden können. Also, dass es eine Kommunikation zwischen diesen Komponenten einfach geben kann und orientieren tun wir uns an einem Paradigma der Microservices. Das heißt, wir versuchen die Applikation so aufzubauen, dass es, ein, dass es eine strikte Trennung von spezifischen Aufgaben der jeweiligen Komponenten gibt. Ja, welche verfügbaren Tools haben wir denn äh, verwendet oder welche gibt es und welche werden wir davon verwenden? Also das ist jetzt eine Übersicht über die Tools, mit denen wir persönlich auch gearbeitet haben. Es gibt auch noch eine Reihe mehr, aber mit denen haben wir eben auch Erfahrungen gesammelt und wollen mal grob abstecken, was es gibt und was es so macht. Ähm, zum Aufsetzen, bzw. es gibt jetzt diverse Anbieter, die zum Beispiel fertige Cloud-Lösungen zur Verfügung stellen. Da gibt es zum Beispiel Google Cloud, es gibt die Open Telekom Cloud und es gibt im Prinzip auch Tools äh, wie OpenStack, mit denen man sich im Prinzip auf seinem eigenen Cluster, bzw. auf seinen eigenen äh, Netzwerkknoten, ein Cluster einrichten kann. Ähm, weiter gibt es natürlich, das sind auch alles Open Source Tools, äh, die verwendet werden können, um die entsprechenden Komponenten, bzw. die jeweiligen Applikationen und Deployments zu orchestrieren. Und da gibt es dann Tool von links nach, äh, Tools wie von links nach rechts hier, ähm, OpenShift, Kubernetes oder auch Docker Swarm. Wir werden uns jetzt gleich bei dem Beispiel sehr auf Kubernetes konzentrieren, weil das ist das Tool, was wir zur Orchestrierung der Images verwendet haben. Ähm, dann gibt es weitere Tools, die ähm, also Docker hatte ich schon äh, dort ich schon erwähnt, ähm, aber es gibt im Prinzip dann auch Tools wie zum Beispiel Helm, das wir genutzt haben, um im Prinzip die Konfigurationen, äh, die in Kubernetes verwendet werden, ähm, ja, zu schreiben bzw. auch auszutauschen und da verwenden wir Helm bzw. die sogenannten Helmcharts. Okay, das ist im Prinzip einmal so ähm, unsere Ausgangssituation. Also, wir haben jetzt lokal installiert oder auf einem, auf einem klassischen Standalone-Server haben wir im Prinzip unsere vier Komponenten. Unsere Applikation, das ist einerseits Shogun, das ist eine Applikation oder ein, die Komponente, die im Prinzip zur Orchestrierung der web auch der entsprechenden Layer verwendet wird. Wir haben einen Geoserver zur Publizierung von entsprechenden Geodaten über OTC-Dienste und wir haben GRAS bzw. auch Actinia on top zur Prozessierung der entsprechenden Geodaten. Das ist die Architektur noch ein bisschen mehr im Detail. Also äh, zentral sieht man der Shogun als, als Orchestrierungstool, beziehungsweise äh, an also vorderster Front, der im Prinzip auch die Schnittstellen für den entsprechenden Client zur Verfügung stellt. Äh, und als Proxy-Dient, ja zum Beispiel für Geo-Server und Geo-Network, die die entsprechenden Daten bereitstellen über OGC-Schnittstellen und Actinia äh, als Prozessierungstool. Und natürlich diverse Datenquellen, äh, externe und interne, die dann entsprechend über dieses äh, Tool einfach weiter verwaltet werden sollen. Ähm, wir kommen jetzt im Prinzip zu den Herausforderungen, vor denen wir standen, als wir diese Architektur uns aufgemalt hatten ähm, und im Prinzip die jeweiligen Tools äh, oder Komponenten auf ihre Cloud-Fähigkeit überprüft haben. Da ist uns bei Shogun aufgefallen oder den, den ersten Punkt, den wir dort umsetzen mussten, bevor wir im Prinzip mit Shogun cloudfähig waren, dass wir einen äh, geteilten Storage für die Sessions implementieren haben. Das haben wir auf Basis von Redis gemacht. Der Hintergrund ist der folgende. Wenn ich im Prinzip diese Applikation skaliere, das heißt im Prinzip mehrere Instanzen davon hochfahre äh, und ich in jeder Instanz jeweils einzeln eine Nutzerverwaltung bzw. die Session vorhalten würde, äh, würde ich natürlich dann ab und zu bei jedem Request mal angemeldet sein oder eben nicht angemeldet sein. Das heißt, wir müssen diese Information, welcher User gerade angemeldet ist ähm, oder wer auf die entsprechenden Ressourcen zugreift, irgendwo zentral vorhalten. Ähm, weiter, hatte ich gerade schon gesagt, haben wir versucht, eine Microservice-Architektur aufzubauen. Das heißt, wir haben Shogun intern nochmal von diesem monolithischen ähm, Ansatz ein bisschen aufgeteilt in kleinere, ähm, ad also adäquate Submodule, äh, Microservices, äh, die spezifische Aufgaben einfach übernehmen. Wie zum Beispiel den Proxy für den geo bereitstellen oder das User-Management beinhalten äh, oder auch zentrale -In Informationen für äh, Configurations. Für Kraskis bzw. Actinia haben wir auch einiges gemacht. Ähm, am Anfang gab es ja erstmal nur Kraskis, was man auf dem Desktop-Rechner installiert. Und um das cloudfähig zu bekommen, haben wir Actinia entwickelt. Das ist quasi eine REST-API on top auf Kraskis, so dass man eben die ganzen Kras-Ressourcen und äh, Module ansprechen kann über HTTP. Wen das näher interessiert, der kann gerne noch bleiben. Da habe ich gleich noch in Folge einen Anschluss-Talk zu. Ähm, außerdem, das hat Daniel gerade auch schon erwähnt, hatten wir da ähm, die gleiche Herausforderung mit User Management. Wenn man alleine am, seinem Rechner krass benutzt, braucht man das nicht, aber in der Cloud mit HTTP macht das auch Sinn. Da haben wir auch Redis für verwendet, um das zentral steuern zu können. Ähm, und noch weitere Konzepte, die krass spezifisch sind. Jetzt gucken wir uns mal an im Detail, wie wir ähm, Actinia bauen und deployen im Kontext mit der Cloud. Zuerst einmal ähm, der Bild von Actinia, wird auch über Docker gemacht und äh, auch über Pipelines, also alles automatisiert. Und ähm, da gibt es auch verschiedene Konzepte, also hier bauen wir wirklich das Docker-Image und schieben das in der Registry. Es gibt dann auch Alternativen, dass man das auch über einen Bild helm chart machen kann oder auch über Source-to-Image, da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein. Und für Actinia sieht es dann in dem Fall so aus, oben sieht man das Verzeichnis mit den Dateien, unten sieht man das passende Dockerfile dazu und man sieht, da ist irgendwie eine Konfigurationsdatei drin, da ist eine Textdatei mit Credentials drin und noch irgendwie andere spezifische Dinge, die Actinia braucht, um zu laufen, die jetzt irgendwie man für jedes Projekt speziell anpassen möchte. Und im Dockerfile unten werden dann einfach diese Dateien reinkopiert und noch eine cras extension installiert, die wir jetzt speziell dafür brauchen. Dann haben wir aber gemerkt, eigentlich brauchen wir das gar nicht in dem Fall, weil man kann auch ähm, Dateien in dem Deployment erst einmounten. Das ist dann in dem Fall auch sicherer, weil wir dann nicht irgendwie Credentials im Docker-Image drin haben, sondern man kann das alles erst ähm, bei Deployment-Zeit machen. Und dann wird auch das Docker-File viel kleiner. Und dann sieht das Ganze schon mal so aus, ist schon mal viel einfacher geworden. Und im nächsten Schritt haben wir noch überlegt, weil wir ja selbst die... Ähm, also das Docker-Image warten, äh, worauf das basiert, können wir auch, weil wir das äh, Plugin iSentinel sehr oft benutzen, das einfach eine Ebene höher schieben und sparen uns in dem Fall den ganzen Bild. Das kommt natürlich immer auf die äh, Komponenten selbst an, also in unserem Fall war das jetzt sehr praktisch, weil wir uns einfach den ganzen Vorgang sparen und einfach schon direkt was nehmen können, was da ist. Im anderen Fall macht das natürlich Sinn, das mit einzubauen, das muss man einfach immer dann im Einzelfall entscheiden. Für das Deployment wird dann ähm, nicht das speziell gebaute Docker-Image geholt, weil wir das ja gar nicht haben, sondern das, was auf Docker Hub liegt und generell verfügbar ist von Actinia. Und die ganzen Konfigurationen werden dann eingemountet. Und um so einen Helm-Chart zu erstellen, gibt es einen sehr schönen Befehl, der heißt Helm-Create und dann mein Helm-Chart, in dem Fall Actinia. Und dann wird direkt äh, ein ganzes Helm-Chart ausgespuckt mit Template-Dateien, die man editieren kann so dass man nicht irgendwie alles neu schreiben muss. Und genau, wir haben das dann ein bisschen angepasst. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut lesen kann in grün. Also was da neu dazugekommen ist, ist eine sogenannte Config Map und ein Secret. Da taucht dann unsere Konfiguration wieder auf und auch die ähm, Credentials von der ESA. Und wir haben auch noch pro Deployment eigene Values-Dateien hinzugefügt, das ähm, ist quasi so, wenn ich irgendwie eine Datenbankverbindung in der Konfiguration habe, dann unterscheidet sie sich vielleicht je nach äh, Testsystem oder Dev-System oder Produktivsystem und dann kann man die alle in diese Values auslagern, sodass das Helmchart eigentlich immer gleich ist. Das ist jetzt ein Beispiel von der Config-Map. Da fängt das Interessante an äh, ab der Mitte ungefähr, da steht Data und darunter folgt dann ein Block, Actinia-Config, und das ist eigentlich eins zu eins die Konfiguration, die wir vorhin beim Bild verwendet haben und da reinbauen wollten. Und jetzt haben wir sie einfach hier in der Config-Map und können sie im Deployment direkt verwenden. Und dann ist hier noch das Beispiel vom eigentlichen Deployment. Das ist sozusagen das Herzstück von dem Helm-Chart. Da sind auch viele verschiedene interessante Sachen zu sehen. Zum Beispiel ist da die ähm, Konfiguration, die wir gerade gesehen haben, die wird da eingemountet in sogenannten Volume-Mounts. Auch die äh, Passwortdatei wird eingemountet, die ist auch nochmal extra verschlüsselt und wird gesichert. Und die anderen spezifischen Sachen, die wir vorhin beim Bild alle rausgeworfen haben. Außerdem kann man oben bei Replikas einstellen, wie oft äh, meine Anwendung laufen soll. Also, wenn jetzt irgendwie wenig Last ist, lasse ich sie vielleicht einmal laufen oder auch gar nicht. Und bei höherer Last kann man dann auch beliebig skalieren und hochfahren. Dann ist es nicht mehr schwer, das auch alles zu deployen wirklich. Man kann sich mit dem Cluster verbinden und äh, mit wenigen Helm-Befehlen äh, gucken, ob das Chart-Valide ist und es dann mit einem einzigen Befehl im Cluster deployen. und kann sich dann mit einem anderen Befehl alles angucken, was gerade im Cluster läuft. Da sind dann verschiedene Anwendungen, die laufen. Da sieht man Actinia, Shogun, PostGIS, GeoServer und ähm, so hat man eben auch einen Überblick, was da gerade alles im Cluster läuft. Okay, das war unsere Ausgangslage. Wir hatten also im Prinzip das Set von diesen äh, Komponenten, das wir von unserem lokalen Rechner bzw. Von, lokal, von, dem, von dem einfachen Server äh, von, dem einfachen, von der einfachen Serverarchitektur in die Cloud bringen wollten. Und das haben wir dann im Prinzip mit äh, in Kurzform vorgestellten Schritten äh, soweit erreicht. Und nichtsdestotrotz gehen wir aber einen kleinen Schritt zurück und haben jetzt gesagt, okay, wir sind jetzt einfach fertig, sondern wir wollen das natürlich oder haben das auch so ein bisschen bewertet. Und ähm, was wir auf jeden Fall gemerkt haben, wir hatten natürlich im Vergleich zu der einfachen Installation auf entsprechenden Servermaschinen einen höheren Aufwand bei der Einrichtung. Das heißt, diese ganzen Tools oder die Tools, die wir da genutzt haben und auch entsprechend konfigurieren mussten, die haben für uns natürlich einen etwas größeren Aufwand. Und das kann man jetzt auch wieder auf verschiedenen Ebenen sehen. Das heißt, wir haben natürlich auch an erster Stelle bei der Entwicklung die höheren Aufwand gehabt, weil wir natürlich die entsprechenden Applikationen Cloud-fähig machen mussten, zum Beispiel das mit dem, mit dem User-Management über Redis. Wir hatten Aufwand oder mehr Aufwand dadurch, dass wir im Prinzip das Deployment nicht mehr einfach mit zum Beispiel einfachen Maven-Befehlen ausführen konnten, sondern im Grunde jetzt die entsprechenden Helmcharts äh, einrichten mussten und auch entsprechend diese Pipeline einrichten mussten, dass zum Beispiel bei GitLab CI äh, automatisch äh, die Deployments in die Cloud oder in das, äh, das Cluster-System stattfinden. Und natürlich auch auf der administrativen Seite, das heißt, so ein Cluster muss auch erstmal aufgesetzt werden. Und ähm, da hat sich schon gezeigt, ähm, neben diesem Aufwand bei der ersten Einrichtung, dass wir auch, ähm, was die Kalkulation, die Kalkulierbarkeit von den laufenden Kosten anging, das nicht so schön ähm, kalkulieren konnten, wie wir uns das vorgestellt haben. Das bedeutet ganz konkret, bei einem Selbsthosting hat man einfach monatliche oder jährliche Kosten, je nachdem, je nachdem, was man einfach für Servermaschinen mietet. Ähm, bei einem Cloud-Anbieter ist es jetzt andersrum. Da zahlt man natürlich nach den Ressourcen, die man einfach dort abfragt bzw. in Wert setzt. Und ähm, je nachdem, wenn man so ein automatisches Scaling oder im Prinzip einen automatischen Download äh, von Daten mit, ähm, integriert hat, kann das natürlich schwer, ähm, können diese Kosten sehr schnell in die Höhe gehen. Und die ist leider nicht so schön kalkulierbar. Ähm, allerdings haben wir dann im Anschluss gemerkt, nachdem wir gerade was diese Kostenkalkulation angeht äh, und versucht haben, im Prinzip auch diverse Cloud-Anbieter einfach mal so getestet haben, ähm, haben wir gemerkt, okay, als wir einmal diese ganze Infrastruktur hatten und im Prinzip auch dieses infrastruktur as service als code hatten, dass die Migration der jeweiligen Komponenten auf andere Maschinen etc. extrem einfach war und nahezu reibungslos geklappt hat. Und dadurch hatten wir im Prinzip deutlich weniger Aufwand und konnten das natürlich wieder ein bisschen nivellieren. Und was ich auch schon, wie prophezeit auch dann tatsächlich eingetreten ist, die Ausfallsicherheit war extrem hoch. Das heißt, wir hatten eigentlich mal eine hundertprozentige Verfügbarkeit der jeweiligen Schnittstellen. Dadurch, dass es im Prinzip Mechanismen gibt, die im Prinzip, wenn irgendwo eine Komponente des Systems ausfällt, automatisch äh, entweder die, die entsprechenden äh, Ports umleitet auf, äh, auf andere Komponenten oder auf, auf parallel hochgefahrene Komponenten oder einfach neue Komponenten hochfährt. Und wir konnten im Prinzip auch eine ganz schöne Lastverteilung hinlegen und im Prinzip auch die Komponenten einfach, die diese hohe Last im Prinzip ausmachen, äh, Konkret entsprechend skalieren des, des Aufwands. Das heißt, wenn es irgendwo bei Actinia zum Beispiel oder bei Grasfirmen entsprechende Ressourcen äh, benötigt hat zur Prozessierung der Daten, konnten wir die genau dort an dieser Stelle im Prinzip skalieren, ohne jetzt andere Komponenten wie die Datenbank oder äh, Shogun, ähm, um Ressourcen zu berauben. Nichtsdestotrotz, wir sind noch nicht ganz fertig. Es gibt jetzt noch die Notwendigkeit, weitere oder die Komponenten weiter im Prinzip aufzusplitten in kleinere Komponenten, also in weitere Microservices an diversen Stellen. Und es gibt noch ein paar ungelöste Probleme, insbesondere was den parallelen Schreibzugriff auf gemeinsame Quellen oder auf gemeinsame Ressourcen angeht. Ein Beispiel ist der Geo-Server, der ein zentrales Datenverzeichnis hat, in dem er seine Konfigurationen ablegt und wenn im Prinzip mehrere Instanzen eines skalierten geo da reinschreiben wollen, gäbe es immer mal wieder ein paar Probleme. Und wo wir auch noch keine oder noch nicht so die besten Erfahrungswerte gesammelt haben, ist im Prinzip, wie wir wann skalieren bei im Prinzip entsprechender, Ressourcen, bei entsprechender Ressourcenabfrage. Das heißt, ab welchem Verbrauch von Daten müssen wir im Prinzip eine zweite Instanz von einer Komponente hochfahren. Vielleicht noch ein Satz dazu kurz. Hm? Wir haben auch noch ein Projekt, wo wir nicht in der Cloud skalieren, sondern in der Cloud auch Actinia laufen haben für kleine Prozesse und dann On-Demand eine VM hochgefahren wird, die halt im gleichen System liegt, aber nicht in der Cloud liegt, wo auch Actinia läuft und dann ein großer Prozess gerechnet wird. Also es gibt auch einfach so hybride Lösungen, die je nach Anwendungsfall auch immer gut passen. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, es gibt ein paar Fragen im Anschluss. Vielen Dank. Ja, Docker, sehr schön, äh, denke ich, kann man immer viel von lernen, gibt es die äh, Docker-Files eventuell, äh, sind die verfügbar, dass man sich da vielleicht was abgucken kann, das ist das eine und vielleicht auch mal äh, sowas äh, relativ mal ausprobieren kann zumindest, äh, ohne jetzt ein großes Setup vielleicht gleich äh, zu haben, das ist die eine Frage, das andere ist, Docker ist ja teilweise verkauft worden. Wie seht ihr das? Ist das noch zukunftsfähig, oder schaut man schon auf andere Lösungen? Ich würde auf die erste Frage antworten, zum Beispiel bei Actinia Core. Das gibt es auf GitHub, Actinia-Core, und da gibt es einen Docker-Ordner, da ist alles schon fertig drin, und das geht auch so weit. Also, da benutzen wir auch Docker Compose, um zum Beispiel die Redis-Datenbank mit hochzufahren, dass man einfach nur einen Befehl ausführen kann. Und da liegt auch noch eine Docker Swarm YAML, wo man quasi bei sich lokal das simulieren kann und sagen mal, ich möchte jetzt achtmal Actinia Core laufen lassen und einfach mit ein paar Befehlen hochfahren und testen kann. Genau, ganz dazu, es gibt das gleiche für den, für den Geo-Server, da gibt es im Grunde dutzende Beispiele für entsprechende Docker-Files, wo man jetzt den GeoServer zum Beispiel in ein Image verpacken kann. Und in dem Repository von Terrestris gibt es auch eine einfache, ein sehr sehr einfaches Beispiel, wie man im Prinzip so eine multichart chart äh, Helm-Konfiguration äh, für GeoServer, Datenbank etc. aufbauen könnte. Ein sehr einfaches, sehr einfaches Beispiel. Ähm, zu der Docker-Frage ähm, kann ich noch nicht so richtig also kann ich noch nicht für uns beantworten. Ähm, wir arbeiten aktuell mit Docker und werden das vermutlich auch noch erstmal weiter tun, wir haben jetzt noch keine konkreten Pläne, da umzusteigen, ähm, aber es gibt in der Tat äh, parallele Entwicklungen oder es gibt andere Containerisierungstools, die man natürlich nutzen kann. Ja. Aber aktuell ist diese Pipeline oder diese Zusammenstellung, die wir jetzt hier haben, die ist sehr auf äh, entsprechend Docker fixiert. Ja. Gibt es noch Fragen? Ähm, ich hätte noch eine und zwar, also weißt du weißt ja, Oh. Was? Oh, okay, dann. Dann, stelle dann stelle ich keine. <lacht> Danke. Ähm, was mich ein bisschen umtreibt, ist die Frage: Lohnt sich der Aufwand für Kubernetes an der Stelle? Ich meine, was, was ist der Wunsch, der dahinter steht? Du nimmst hier unheimlich viel Aufwand, sage ich mal, für die Administration in Kauf. Habe ich gehört. Ne? Also ich äh, habe da keine eigene Erfahrung. Ist die Frage: Reicht es nicht in der Cloud, wenn du quasi einfach äh, vertikal skalieren kannst? Also du kannst ja die fantastischsten Kombinationen dir da kaufen, das ist teuer, aber es ist immerhin einfach. Ne? Also du kannst einfach sagen, ich nehme, weiß ich nicht, 64 Prozessoren und 1 Terabyte Arbeitsspeicher. Wie seht ihr da die Relation, sage ich mal, zwischen Kosten und Nutzen? Das ist eine gute Frage, ist natürlich auch so sehr die, die Gretchenfrage. Und ähm, grundsätzlich, es hängt natürlich sehr von dem Projekt ab, beziehungsweise auch an den ähm, so ein bisschen davon ab, wie sehr dieses Projekt bzw. die Ressourcen, die dieses Projekt einfach hat, angefragt werden. Also, sprich, wie, viel, was, wie ist der Nutzerkreis? Ist das eine öffentliche Applikation? Ist das irgendwo eine Intranet-Applikation? Das ist so die, die erste Linie, wo man das so ein bisschen sehen kann. Unserer Erfahrung nach in zwei, drei Projekten, wo wir jetzt Kubernetes eingesetzt haben bzw. einsetzen, ist es tatsächlich bei der initialen Konfiguration ein, hatte ich auch gesagt, ein deutlicher Mehraufwand, definitiv, ohne dass ich ihn jetzt irgendwie prozentual beziffern kann, aber es ist ein Mehraufwand da. Der hat sich aber an vielen Stellen einfach schon dadurch aufgehoben, dass die Übertragbarkeit, also die Konfiguration auf ein anderes Cluster, wenn man zum Beispiel den entsprechenden Anbieter wechseln muss, kann, wie auch immer, deutlich vereinfacht und das ist die eine Sache, aber auch im Prinzip die Verwaltung von verschiedenen Environments innerhalb des gleichen Clusters, also ein Dev-Environment, ein Staging, ein Produktiv-Environment etc. Kann man im Prinzip äh, durch diese Kubernetes-Konfiguration ähm, sehr, sehr, sehr einfach on demand hoch und runter fahren. Ähm, und man muss es nur einmal machen, eigentlich für ein Projekt und dann beim nächsten Projekt macht man ein paar Anpassungen, aber es ist nicht mehr der Riesenaufwand, wenn man es halt einmal schon gemacht hat. Und man kriegt natürlich auch viele Features einfach geschenkt, also insbesondere diese automatische Skalierung von den äh, entsprechenden Pods, beziehungsweise auch die, die Ausfallsicherheit und die komplette Orchestrierung, die dahinter steckt. Ähm, für ganz ganz ganz überschaubare Projekte ist das wahrscheinlich wirklich too much, ähm, aber für ja ich das jetzt auch wieder Zahlen nennen kann, aber für gewisse Projekte, die eine gewisse Größenordnung überschreiten, ist das durchaus ein lohnenswerter Mehraufwand. Ja. So, damit sind wir am Ende, und ja, noch mal eine Runde Applaus für die beiden.